Guten Tag meine Damen und Herren, ich darf Ihnen heute das Katarva Speichersystem und Betriebssystem vorstellen und Ihnen auch erklären, warum dieses System, dieser Heimspeicher, wenn Sie als Kunde diesen Heimspeicher in den Keller stellen, warum der mehr profitabel ist. Der Grund liegt darin, dass wir neben der PV Pufferung auch primäre Regelleistung machen. Primäre Regelleistung ist, dass man, wenn die Frequenz im Netz abweicht, dass man dann eben gegensteuert, um die 50 Hertz immer wieder einzuregeln. Ja, man stabilisiert das Netz. Diese Primärregelleistung ist nur möglich, wenn man Speicher hat, die größer 1 Megawatt sind. Ja, der Heimspeicher hat dieses Megawatt nicht. Der Heimspeicher steht da drüben. Das sind 20 kW, also etwas größer wie ein normaler Heimspeicher. 20 kW, 20 Kilowattstunden. Batteriespeicher, 65 von denen gibt etwas mehr als ein Megawatt und wir dürfen mit 65 Stück, wenn wir die zusammenfassen und das ist genau das was wir machen, dann kann man eben ein Megawatt Primärregelleistung vermarkten. Mit dieser Vermarktung gibt es für Megawatt pro Jahr im Durchschnitt 165.000 Euro Erlöse und diese Erlöse verwenden wir um a dem Kunden eine Prämie zu bezahlen pro Jahr für seine Investition und dass er uns den Speicher zur Verfügung stellt, nämlich von 1.000 Euro im Jahr. Zweitens, dass wir einen Wartungsvertrag haben, der dem Kunden 20 Jahre Sicherheit bietet. Also der Wartungsvertrag wird daraus finanziert und sichert dem Kunden 20 Jahre keine Reparaturkosten. Also er ist sicher, dass es 20 Jahre läuft. Weiterhin ist es so, dass er einen Wirkungsgrad hat auf der PV-Seite von 100%. Das heißt, das, was, die, was von der PV-Anlage eingespeist wird, wird zu 100% wieder zurückgespeist. Die Wirkungsgradverluste tragen wir auf der, ich sage mal, PRL-Primärregelleistungsseite in Anführungszeichen. Und viertens hat der Kunde den Vorteil, dass er eben 100% Eigenverbrauch hat. Das heißt, das, was sein Dach, seine PV auf dem Dach produziert, kann er zu 100% selbst wieder verbrauchen. Und das gesehen über das ganze Jahr hinweg. Das heißt, auch eine ideale Lösung für eine Wärmepumpe oder für ein Elektroauto. Ja, Beispiel, er hat, eine, hat 7000 Kilowattstunden äh, Haushaltsverbrauch, dann macht er eine, im Süddeutschland eine PV-Anlage mit 7 Kilowatt Peak drauf, produziert die 7000 Kilowattstunden und kann die komplett verbrauchen. Das heißt, er hat keine Energierechnung mehr, von seinem äh, Energieversorger. Unsere Stärke, unsere Kernkompetenz ist das Betriebssystem. Sie sehen hier, das ist unsere Vision, nämlich, dass jedes Gebäude zu einem Kraftwerk wird. Das heißt, wir haben die PV-Anlage, die produziert den Strom. Wir haben den Speicher im Keller, der unterstützt äh, die PV-Anlage und versorgt somit das Gebäude und gleichzeitig die, das Elektroauto kann geladen werden oder auch die Wärmepumpe bedient werden. Also selbst wenn jetzt ein Kunde eine Wärmepumpe hat, dann braucht er vielleicht statt 5000 8000 Kilowattstunden, macht er sich eine 8 Kilowatt Peak-Anlage aufs Dach, dann hat er sogar keine Wärmekosten mehr. Ja, er kann sein Wohnhaus über die Wärmepumpe heizen und die, der Strom für die Wärmepumpe kommt eben vom Dach runter. Unser, wie gesagt, unsere Kernkompetenz ist eben in diesem Betriebssystem. Einmal äh, bestehend aus drei Komponenten. Die eine Komponente ist der, die lokale Intelligenz. Das ist ein Business-Controller. Ein Business-Controller, der im Speicher integriert ist. Dieser Business-Controller macht vollautomatisch selbstständig diese Primärregelleistung. Er ist verbunden über ein sicheres Netzwerk, also eine... Mobilfunkverbindung mit verschlüsselter äh, Kommunikation und äh, über diese Verbindung ist er an unserer Leitwarte angebunden, die alle Speicher im Schwarm zusammenfassen und kontrollieren und steuern. Und zwar so steuern, dass nicht alle gleich reagieren, sondern jeder individuell optimiert auf den Haushalt, auf die Situation im Haushalt reagiert. Das heißt, ähm, Dadurch kann man natürlich dem Rechnung tragen, wenn jetzt in einer Ecke von Deutschland die Sonne scheint, dann lässt man die Speicher etwas voller werden. Oder wenn in einer anderen Ecke in Deutschland es regnet, dann kann man natürlich die, den Ladestand etwas niedriger werden lassen. Okay. So, gut. Und durch diese, durch, wie gesagt, durch diese Steuerung haben wir halt den Vorteil, dass wir dass wir das in einen jeden beliebigen Speicher einbauen können. Vorzugsweise natürlich in unseren eigenen, der von der Firma Siemens in Chemnitz gebaut wird und über uns vertrieben wird mit 20 kW, 20 Kilowattstunden, ist perfekt. Also ist am profitabelsten, und rentabelsten. Und wir haben eine Alternative, einen zweiten, heißt so Sonne Neo mit 9 kW. Das ist so etwas in low budget, wenn jetzt ein Kunde sagt, ich würde gern die Rentabilität nutzen, aber ich habe jetzt das Budget nicht. Dann gibt es noch die Alternative, die Caterva Sonne Neo, die auch genau die gleichen Vorteile hat, aber bis zum maximal 7,5 Kilowatt peak oder 7.500 Kilowattstunden pro Jahr, Haushaltsverbrauch und dann natürlich mit einer kleinen Prämie von 250 Euro pro Jahr. Aber natürlich dann ist die Investition etwas geringer. Interessant ist auch, dass der Business Controller natürlich auch in fremde Speicher eingebaut werden. So haben sie in der, Ze in der Presse ja entnommen, dass äh, letztendlich äh, Fennekon das auch einbaut und äh, letztendlich ihre Speicher verkauft und dann von uns, der Kunde, die bewirtschaften lassen kann und somit dieselben Vorteile hat. Möglich ist auch für Gewerbebetriebe her, dass, solche, dass ein solcher Business Controller auch in, in größeren Speichern eingesetzt werden kann oder auch Großspeicher. Und die können dann in unseren Pool mit eingebunden werden und ja auch Regelleistung gemacht werden. Also somit gibt es auch die Möglichkeit im Prinzip für jeden Speicher, die Möglichkeit mehrere Anwendungen umzusetzen, parallel umzusetzen. Und das macht halt so einen Speicher profitabel. Ich sage, wie eine Maschine, die in einem Schichtbetrieb läuft, ist interessant. Wenn sie aber zwei Schichten durchläuft, ist sie halt doppelt so interessant. Und so ist es hier halt auch, wenn Sie mit einem Speicher zwei Anwendungen erschlagen können und zwei Einkünfte haben, nämlich die PV-Pufferung, also die Versorgung des Haushalts mit dem Dachstrom und auf der anderen Seite Einnahmen durch die Primärregelleistung, dann wird er halt für sich einfach profitabler. Und das ist letztendlich das Geheimnis von Caterwa. Vielen Dank.